Das Open Innovation Lab in Gelsenkirchen liegt in der Mitte der Stadt und in der Mitte des Ruhrgebiets. Das ist ein Areal, wo wir ein Reallabor bauen, bauen werden oder mittendrin sind. Wir haben dort ein Areal in der Größe von 140 Hektar, das sind ungefähr so groß wie 200 Fußballplätze. Das ist schon ganz schön groß. Der Großteil gehört der Stadt und dort finden wir alles, was eine Stadt so ausmacht, nur im Kleinen. Wir haben also Straßen, Wege, Parkplätze, Bäume. Alles Mögliche dort, eine Schule, eine große, einen großen Kindergarten, eine große Rehabilitationsklinik und dort ist unser Sandkasten, unser Reallabor, um dort Smart City Lösungen auszuprobieren. Das Open Innovation Lab ist ein sehr, sehr großes Projekt und das ist so was wie ein Container für sehr, sehr viele kleine Projekte. Viele verschiedene Use Cases werden erprobt und für diese verschiedenen Anwendungsfälle, diese Use Cases, gibt es unterschiedliche Stakeholder. Die finden wir in der Kollegschaft der eigenen Stadtverwaltung finden wir aber auch in der Wissenschaft oder hoffentlich auch in der Wirtschaft. Vielleicht sogar auch in der Bürgerschaft. Es gibt also bei uns die Verbindung von vielen Interessen, vielen Ideen, vielen Konzepten zu Lösungen, die im Smart City-Bereich dann wirklich nach vorne tragen und dann auch eine Zukunft bilden. Wir befinden uns hier nun auf dem Parkplatz der Gesamtschule Bergerfeld, also mitten im Open Innovation Lab. Wir haben hier vor uns eine Grundwassermessstelle, die wir vor ein paar Wochen mit einem Datenlogger ausgestattet haben. Wir messen hier den Grundwasserspiegel. Normalerweise erfolgt die Pro Beprobung manuell und wir machen das nun digital. Die, äh, die, die Messung ähm, und Beobachtung des Grundwasserspiegels ist so gesehen äh, Klimaschutz, um zu sehen, welche Auswirkungen äh, das Klima auf, den, äh, auf das Grundwasser hat. Da ist ein Dashboard in Vorbereitung und dann wendet sich das Angebot an den naturwissenschaftlichen Unterricht natürlich in erster Linie, denn da geht es ja immer darum, Daten zu sammeln, sich anzuschauen, in äh, Grafiken zu bringen, sie darzustellen und dann hinterher auszuwerten. Und was ich besonders schön finde, ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler diese gesammelten Daten mit ihren eigenen Beobachtungen vergleichen können und auch vielleicht sehen können, wie hängt das zusammen? Ist die Welt wirklich so, wie wir sie uns erklären anhand unserer eigenen Beobachtung? Oder müssen wir doch das ein oder andere revidieren? Das Herzstück unserer Arbeit hier bei uns im Open Innovation Lab ist tatsächlich der Verbau und die Errichtung einer Wi-Fi 6 Teststrecke. Entlang der Ost-West-Trasse im Arena-Park haben wir hier optimale Möglichkeiten, um mit der Übertragungstechnologie Wi-Fi 6 dann neue Use Cases zu entwickeln und zu erproben. Ja, WiFi 6 ist im Prinzip ein Übertragungsweg, modernster Übertragungsweg, der Daten von A nach B bringt. Und für den Weg von A nach B braucht man eine gewisse Basisgrundlage, die natürlich jetzt nicht durch die Luft fliegt, sondern die in den Boden gebaut werden muss. Und das wäre halt ein Strom- und ein Glasfasernetz, was ausgebaut wird hier im Open Innovation Lab, um überhaupt diese Übertragungswege mit Technik realisieren zu können. Ja, also wir haben aktuell in Gelsenkirchen 27.000 Lichtpunkte, Lichtmasten im Stadtgebiet verbaut, davon auch etliche hier im Open Innovation Lab. Im Zuge dieses Projektes werden wir ungefähr jeden dritten Lichtpunkt oder Lichtmast hier ersetzen. Von einem altertümlichen Lichtmast, der nur Licht kann, zu einem Smart Pole einer Lichtstähle. Ja, und die werden dann mit Glasfaser und Strom angebunden, damit auch dazu diese Funktionen installiert werden können. Bei unserer Arbeit im Projektbüro Open Innovation Lab wird eins deutlich, wir schaffen es nur gemeinsam. Und wir haben unheimlich viel Unterstützung von Seiten der Stadt. Wir brauchen Unterstützung von noch viel mehr Playern aus den unterschiedlichen Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, uns zu unterstützen mit Ideen, mit Konzepten, mit Wünschen. Wir freuen uns.